Viel Spaß beim Video, Leute. Denkt auf jeden Fall auch an meinen Kommentar bitte und an meinen Daumen oben. Ganz kurze Zeit für euch, viel Support für mich. Das bringt das Video nach oben. Würde mich freuen. Auch ein 50-Euro-Gutschein in diesem Video wieder random an irgendjemanden. Irgendein Kommentar suche ich mir raus und pinne ich an, beziehungsweise eventuell auch das Top-Kommentar. Moin, Lieben! Und Gut, schön, danke. dass ihr am Start seid. Ich meine, immer wenn du nur das machst, denke ich, ich bin mit Kevin Wolter unterwegs. Nein, der macht viel. Leute. Man. Alles klar. Okay, alles klar. <lacht> Ciao, danke, dass du am Start bist heute. Ja. Wir werden heute was richtig Geiles machen. Wir ja. werden zusammen Fasten brechen. Ich habe heute nichts ja. gefressen. Leute. Das werde ich demnächst so machen und das dokumentieren. Schau hat mich erst auf die Idee gebracht. Hab ich dachte mir, ja, einen Tag jetzt mal nichts essen und jetzt Fasten brechen. Und das machen wir nicht irgendwo. Das machen wir hier. Hier gibt es ein ganz besonderes Festival. In Dortmund, das Ramazan ja. Festi ja. und dieses Festival eignet sich optimal dazu. Also so in deinen Worten kurz zu Bisschen klein Istanbul-Style, ne? Wirklich alles, was du bisher ja. so in Istanbul gesehen hast, wo die ja. Leute, sag ich mal, die ganzen Food-YouTuber in Istanbul waren und die ganzen Leckereien gegessen haben, all diese Köstlichkeiten finden wir auch da drin. Okay, und denkst du, ich werde der einzige Almann sein? Es okay. gibt äh, äh, wenige. Ja. Weniger. Okay, und ich hoffe nach dem Video, dass das mehr ist. Ja, ich hoffe das auch, weil ich kann euch jetzt schon sagen, was ich danach sagen werde. Ihr müsst alle dahin. Ob Allmann, ob nicht Almann, es wird mit Sicherheit so ich will noch eine Sache demonstrieren. Einmal. Kannst du einmal das halten? Ich, machen. ich hab vorhin Scharo so angefasst. Der ist so hart. Ich schwör's euch, Mann. Rolle. Oh. Oh, hör jetzt auf. <lacht> ja, oh. ich sag's dir, ihr müsst ihn mal anfassen. Wenn ihr ihn seht, <lacht> passt ihn an direkt Alter. Bitte nicht, Leute. <lacht> Ey, wir ne? haben da drinnen wirklich Stantuni, Kokoric, mhm. horizontal Lukma, alles was du willst. Alles was dein Herz begehrt. Also glaubst du, die Leute drehen durch nach dem Video? Ich safe okay. Während des Videos. Ihr kriegt jetzt die live Reaction, wenn ich das zum ersten Mal sehe. kommen wir gehen los, okay. <lacht> Komme mir vor, als hätte ich zwei Bodyguards, weißt du? Den und den. <lacht> Ach, eine abo -Holle. ist am Start. Puh, jetzt wird Geschmack Ganz kurz wir unterbrechen nochmal für den Sponsor der heutigen Folge. Rhino Shield, absoluter Partner meines Vertrauens, was Handyhüllen und Equipment angeht. Kriegt ihr wirklich alles, was ich später auch erst da gecheckt habe. Deshalb habe ich jetzt auch quasi, muss ich eingestehen, mir erstmal nur so eine Standardhülle geholt. Und sowas, sag ich mal, das ist ja schon specialmäßiger, ähm, habe ich mir bestellt. Ihr könnt da wirklich zu 100% eine Handyhülle anfertigen, konzipieren von A bis Z, die nur ihr habt. Und habe ich. Schon später erst gecheckt. Geht mal auf die Seite, habe ich in der Videobeschreibung guckt, was ihr alles für Möglichkeiten habt bei Rhino Shield. Ist krass. Guckt doch mal rauf und jetzt geht's weiter im Video. Also wir so, sind am Start, Leute. Das habe ich auch nicht gedacht. Es ist hier auch Markt und alles, ne? Nimmt die Frau mit. Hier gibt es geile Outfits. Wenn, wenn du so sagen müsstest am Tag, deutsches Publikum. Ja. Wie viel ist, ist hier so Durchlauf am Tag, wenn du es in Prozent sagen müsstest von 100 Prozent hier? Also es sind viele Leute aus vielen Nationen hier. Mhm. Also viele verschiedene Staatsangehörigkeiten, aber meistens Türken. Aber wir kriegen das hin, schauen. Wir bringen die Deutschen hier ja. und das voll ja. Wenn ich jetzt nicht hier auf Video hier kannst du alles shoppen, sogar Töpfe kannst du hier. Salam alaikum. Sogar kann ich es auch richtig wenn ich das alaikum. Ne? Ja, bisher, ich bin äh, hört sich doof an für mich, aber ich möchte hier auch nichts falsches sagen so, und dann denkt jemand was sehr Dulli, Ich will einfach nur hier gute Vibes, so wisst ihr. Basar-Style. Da kriegt man was erlebt. Das ist richtig, sag ich mal, ein Erlebnis auch. Das kommt mir vor wie Travemünder Wochen, vor dem weiten Blick. Ne? Da ist eine Woche Fresstour. lange Meile, wisst ihr? Kann man auch das Gehirn vom Lamm snacken? Ja, kannst du, kann man gar nicht fragen. Ich ja. glaube, nee, der Kopf war nicht dran. Letztes hat der mir das Gehirn gezeigt. Anderes Feeling. Ne? Aber da muss ich mich kurz ja, reintasten. Seitdem du hier noch Schafshoten gegessen hast. Das sagt man, da, da kommt das Ist Ding, wirklich so. ordentlich bad gekommen? Ja, ja also ich sag mal so, ich wollte auch mal ein ganzer Mann sein. einfach. Ne? Du könntest auch als Harun durchgehen, anstatt als Rolle. Harolle? <lacht> In diesem Moment, was du gerne essen willst, wo du richtig Bock drauf hast, was, was wäre das? Ich will heute gerne Tantuni oder Katkebab. Oder den den Horizontaldöner essen. Da gibt wirklich so viele. Essbuden, du kannst dich nicht alles so durchessen, Du okay. musst jeden Tag hier Dann gehen wir einfach mal los, auf jeden Fall den Horizontal-Kebab, den, den will ich hundertprozentig. Ja Mann, der ist wild. Und dann gucken wir, was wir gleich nehmen. Ich habe ja seit gestern Abend nichts mehr gegessen, ich habe so Hunger, ich habe jetzt noch Angst, dass ich jetzt was esse und direkt Feierabend, wisst ihr, Magen direkt zumacht. Venomen <lacht> <lacht> Das Feeling hier so, ne, wenn die Leute schreien, das ist so wie auf dem Fischmarkt, ja, nur auf Türkisch. Normalerweise <lacht> das ist 10 Euro, aber heute kostet noch. <lacht> heute umsonst von Vorführung, ne? Wir wollen ein bisschen das deutsche Publikum hier hinziehen. So, wir sind hier auf YouTube machen ein Video. Warum nicht? Alle Deutschen auch kommen hier. Was geht? <lacht> das Ding ist, wir wollen erstmal was Special-mäßiges, weißt du? Das ist anders Special. Ja, aber Tantoni und so haben wir alles doch schon immer in vielen Videos. Moin, grüß dich. Also man hat echt einen Stand aneinandergereiht immer an der Köstlichkeiten. Wir sind jetzt aber erstmal auf der Suche nach was, was man jetzt nicht alle Tage isst. Das sieht mir schon aus wie ein Kandidat, aber wir warten noch ab. Aus Döner ist auch am Start und hier werden wir als erstes zuschlagen. Macht euch gefasst. Abu Charo! ich habe schon was gefunden. Ich, Lamm. Ja. Du hast ja das gesagt? Das ist sehr, sehr knusprig. Äh, das sieht geil aus. Darf ich dich kurz was fragen? Darf ich dich auch im Video drin haben? Natürlich, wenn ich berühmt werden? Ja, du wirst berühmt. Sag mir deinen Instagram-Namen. Ähm. Über Nacht 100.000 Follower. Das ist der Lamm. Genau. Wie isst man das hier? Kriegt man das so als Fleisch auf dem Teller? Oder, äh, genau. Auf dem Teller mit Reis, Salat, ja. Fladenbrot, also ja. komplett Menü und wird auch frisch geschnitten. Okay, dann nehmen wir zwei Portionen gerne. Alles Drei klar, Portionen mach ich sofort. Da. Dankeschön, Dankeschön. Das grad schon seit über vier Stunden. Seit über vier Stunden? Über vier Stunden. Okay, das, das braucht so lange, damit es richtig durchgeht? Genau, oder? richtig durchgeht. Äh. Das sieht man schon an dem Fleisch Von äh. uns Deutschen gibt es ja, ja Spadenferkel. Genau. Das wäre so, also, äh, auf dem deutschen Markt etwas genau. das sehen. Das ist was, was also, das wird mich wahrscheinlich wegflashen jetzt, ne? Denke ich mal äh. schon, ja. So Leute, schönes Lamm, knusprig kross, wie ihr es gesehen habt. Ein ehrliches Tier ist das gewesen, nach ja, Ein ehrliches Tier. Spaß ja. beiseite, ihr habt dieses Krosse außen gesehen, das abgemacht wurde. Wie beim Hähnchen, knusprig Kross und das soll sehr saftig jetzt noch sein. Butterzart, ich schwöre es euch. Sag ich nicht nur so, dann wäre ich jetzt um die Ecke gegangen, hätte was anderes gesagt. <lacht> Hammer am Geschmack durchdringend, richtig intensiv. Hier kommt die Kruste jetzt, Leute, guckt euch die Kruste an. Isamba Oleg würde ich das nennen. Schmeckt. Oh, mega. Aber selbst gemacht alles. Tzatziki selbst gemacht, ja. äh, scharf leider nicht. Leider nicht, aber schmeckt trotzdem gut. Butterzart, einfach lecker. Und der Kollege hat das eben so angeworben. ne? Butterzart. Oh. Oh, ho, ho. Butterzart. Richtig intensiv und auch nicht dieses eklig stallige, was viele immer genau, kennen, diesen genau. sondern einfach intensiv lecker. Also glaubt mir, wenn ihr hier seid, erste Station, muss dieses Lamm äh, sein vom, vom Drehspieß. Hammer! Der Fisch ist auch brutal. Der Fisch hier? Ja, ja, bei Captain Istanbul. Boah, der sieht aus. Geil, Mann. Du stehst mit Körper und Seele. Zu diesem Produkt, ne? du verkörperst das richtig. Richtig, ich verkörper das richtig. Ja, also, ich würde sagen, du bist das Produkt. <lacht> <lacht> Sieht verlockend aus. Ja, das soll nicht ja verlockend sein, das soll auch schmecken. Soll auch schmecken, ne? Genau, oh. Ja, komm, einen nehme ich kurz. Einen ein jetzt zum Snacken. Ist das chili Ja. Ohne Gräten. Okay, geil. Ist da was besonders dran zubereitet? Gewürzhaus gemacht. Türkisch-Style, ne? Ganz besonders. Ja. Also ich fühle mich wie auf dem Jahrmarkt, fühle mich hier. Und jetzt auch mal Wheel-Talk-Basis, ne? Immer viel Spaß und so. Ist natürlich auch Sinn der Sache. Ich feiere, dass euch diese Kultur auch so zu vermitteln, wie hier gegessen wird. Dieses Fastenbrechen generell. Da steckt natürlich viel hinter. Da ist viel, ähm, äh, wie soll ich sagen, ich, ich glaube einfach nur noch Scheiße. <lacht> da muss ich nochmal, jetzt war ich abgelenkt. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. So, schau. Ich, ich möchte dich nochmal dafür holen, weil ich weiß gar nicht, vielleicht auch vermessen, wenn ich das so selber sage, ne? Da steckt ja viel hinter so ein Ifter. Das ist ja nicht so wie, für mich ist das ein Wort, das ich höre. Ich habe eben versucht, wollte ich anfangen, das zu erklären, aber kann ich nicht. Aber sag mal, was steckt für dich dahinter so? Auf jeden Fall kommst du auf jeden Fall mit der Familie gemeinsam. Das bedeutet auch, das Essen gemeinsam zubereiten. Heute haben wir jetzt kein Essen zubereitet, aber mhm. du siehst ja viele Familien hier, die kommen mit der Familie hier hin. Jeder holt sich was zu essen. Und die genießen den Abend gemeinsam. Ich sag mal so: Wie Heiligabend oder Ostersonntag, Ostermontag. Das ist genau dasselbe. Nur halb 30 Tage lang am Stück. Religion, Zusammenhalt, Familie, Zeitverdrängen. Schöne Zeit. Genau. So ist okay. Das. okay. Ich habe hier noch ein Fischbrötchen Goldschau. Da werde ich mal eben einmal noch rein snacken. Ich gebe mal. Ja, ja. Gebe Unbedingt. Also eine Sache, die ich immer beim Fisch sage. Oft kommt danach noch was Negatives, aber das sage ich oft. Schmeckt wie direkt am Meer, Mann. Ihr seid direkt am Meer schon wieder. Ich bin direkt am Meer. So saftig. Guckt euch das mal an. Also das Brot ist, sag ich mal, ein bisschen zu schwer. Ein bisschen zu schwer. Ja. Aber das Filet, so saftig, also ich würde nicht wundern, wenn das hier noch runter tropft. Richtig geil, sag ich mal ehrlich. Hier ist der Horizontal, da werde ich mir heute auf jeden Fall ein Sandwich geben. Ich war, wie gesagt, ja dreimal hier ja. und ich bin leider nicht so weit gekommen. Das war das Gleiche wie bei dir eben. Ja. Du hattest ja nicht mal die Geduld gehabt, gerade zu warten, was ich auch überhaupt nicht übel nehme. Ja. Immerhin Respekt, dass du es bis 8 Uhr geschafft hast und direkt beim ersten Köftestand schon schwach wurdest, aber... Den werde ich mir gleich auf jeden ja. Fall gönnen. Man muss dazu auch sagen, Leute, nur für euch, ich habe das verplant. Ich dachte, es geht jetzt los. Das war immer ein Missverständnis. Ich habe den schon bestellt, wir haben zwei Teller da gehabt. Charo hat dann gesagt, dann ist jetzt, sonst wird das weggeschmissen, fang an. Und ich stoße gleich dazu. Nicht, dass ich denke, ich mache hier einen 31er. Ist auch gleich, nein, nein, ist kein ja. 31er klar Ich es auch nicht richtig gepeilt. Aber jetzt werden wir gleich hier den äh, äh, äh, äh, Sorum shash kebab wenn wir uns schlecht fetzen. Ja. Quer auf dem Spieß gegrillt. Oh, das wird was. Darf ich mich fragen, was ist das hier genau? Lamm Reihe, ja. umwickelt mit Lammdarm. Okay. Was so, das hier auf jeden Fall auch ist eine Rolle. Lamm in der Rhein, umwickelt mit Lammdarm? Genau, ist so das beliebteste Typische Streetfood im Grunde. Oh, oh. Ich glaube, ich würde das mal probieren. Hausgemacht, ne? Hausgemacht, ja. Das ja. Ist die Produktion ist in Deutschland. Mhm. Das ist die einzige Firma, die das in Deutschland produziert. Da ja, muss man auch sagen, ja. die ja. Auflagen sind da sehr, sehr streng. Mhm. Genau. Und da muss man, da mhm. weiß man auf jeden Fall, dass das Hygienekonzept mhm. explizit ist. Da finde ich schön für euch, auch mal präsentieren zu können, wo ich mal, 90% der Leute weggehen, wenn sie hören Reihe Und jetzt von mir das Feedback, wie schmeckt das? Ich verstehe auch nicht, dass Leute weggegeben, früher Oma und Opa hat das auch alles gegessen. Heute Finde sind ich. die verwöhnt. Wir wollen chicken ja. Nuggets in Dino-Form haben, weißt du? Ja, ja, ja. ja das sogar nahrhafter als normales, ja, weißt, wie ich mir sagen lassen ja, hab. Ne? Ein Sandwich für Rolle, bitte. Ich schaue noch mal die Frage an mich, ob ich mich wohlfühle. Ich sag euch, alle sehr freundlich, sehr nett. Coole Atmosphäre einfach. Mann, ich danke dir. Danke, danke. du hast richtig auf Brot genommen. Oh, das ist richtig Kräuterlassig. Ja. Sofig, würzig vor allem auch noch. Für ich würde nicht wissen, dass es in der Rein ist. Würde ich nicht wissen. Würzt schon mega heftig von dem. Ich hätte mir aber ein äh, leichteres Brot gewünscht. Oder eine Soße rein. Weil das Brot macht ein bisschen zu trocken. Aber es ist trotzdem lecker, ne? Keine Frage. Ich war mega gelungen. Ja. Das, war, das, war ein, das war ein ehrlicher Magen. Ja. Das war ein um ehrlicher, ehrlicher Magel. <lacht> um danke, ne? Salam, ich ja, Danke dir, dass du mich hierher gebracht hast, Mann. Beste Entscheidung. Ich Sehr gut. Habibi, das freut mich. Und ihr merkt, es wird immer voller. Aber Charo sagt, die anderen Tage war noch viel, viel mehr los. muss du musst zu dem hier noch sagen? Richtig knusprig. Du weißt immer wieder aus so harte Stücken. Ihr kennt diesen Geschmack, alles was richtig fein angerüstet ist, gibt natürlich Power. Mega. Also so viel Geschmack wieder drin ist krass. So, wir haben hier sozusagen die erste deutsche Familie. Das Oma und Opa. sind natürlich Aufgefallen. Also hier sind auch mehrere Deutsche, ne? Aber so die ersten, die ich jetzt zu kriege, gefällt ihnen so, dass äh, drumherum so dieses Feeling, sage ich mal, vom, vom Fest. Also wenn ich nicht diese positive Vorstellung gehabt hätte, ja. wäre ich gar nicht hingegangen. Nee, ne? Also hat sich bestätigt. Ne? Hat sich bestätigt. Ne? Also es ist eine Sache, kann man schön mit Familie vorbeigehen, fühlt man sich willkommen und äh, ja. Ja, gutes Essen auch, ne? ja. Ja, das habe ich noch nicht äh, gesehen. Wir gucken gerade, wo die äh, kleinste Schlange ist. Die Taktik ja. von meinem Fadi. Der ja, das auch immer. Da, wo am meisten Leute drin sitzen, da ist er reingegangen. Ich danke Ihnen. Ich ja, danke Ihnen. Schönen Abend. Jo. Jo. Dank jo. Danke ja, schön. Tschüss. Am sehe ich schon den legendären. Achla Abu Soni. Abu Soni? Wie geht's, Bruder? Alles gut? Ja, läuft. Ich habe <lacht> schon wieder in der Rhein wieder gesnackt. Geil, Mann. Ja, wir werden jetzt, werden jetzt hier diese Querspieß. Wenn wir uns mal reinschieben. Den, ja. den habe ich auch noch nicht getestet, aber der sieht saftig aus. Jetzt geht gerade der Asan. Ja. Und jetzt darf man essen. Jetzt darf man essen. ne? Oh, Jetzt kommt, jetzt kommt Charo an den Start und jetzt werden wir snacken. Ja. Bei Asan darf man nicht reden. Darf man nicht? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Christian, sag mal eben, wie wird das jetzt hier nochmal ausgesprochen, weil ich das jedes Mal vergesse? Also, ich bin ja auch kein Sprachspezialist, aber ich glaube, das nennt man Jack kebab Okay, Juck-Kebab, ja. Spieß, länglich, gegrillt. Und das sieht mir ja auch aus wie ein selbstgemachter Spieß, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, Sharo hat das am Start. Hi, ich würde auch ein äh, Jack kebab nehmen. Auf Brot, eh, gerne, so wie Döner. Ich hab's gar nicht geschafft, Charo rechtzeitig zu erwischen. Du hast hier schon ein Gefühl halb aufgegessen. Wie ist jetzt das Feeling so zum Fastenbrechen? Einfach gelernt. Ja, ne? Magen klein jetzt, ne? Geht nicht so viel rein. Genau. Deswegen auch bedacht Essen, kleine Mahlzeiten. Und dann immer Step-by-Step. Step. Mhm. Und ich habe auch hier den Bruder Eamon, der arbeitet ja hier. Ja, du bist Eamon? Ja iftar brechen. Ach so, du das bringst jetzt iftar. auch Iftar, ne? Ja, genau. Wie? Hab ich schon. Okay. Ja, das habe ich nicht ganz gepeilt, Mann. Döner ist brutal, ohne viel reden. Weiß einfach rein. Ja. Im Vergleich zum Döner würdest du sagen, es schmeckt einfach wie Döner, oder ist es anders? Das ist ja ein ganz anderes Fleisch. Dicker auch allem, ne? Mhm. Und hier haben wir auch noch diesen Samo Olek wieder drauf. Passt mega. Würde ich auch mir beim Döner mal wünschen, zum Beispiel. Vom Feeling von meiner Seite im Vergleich zum Döner. Ich habe erstmal viel dickeres Fleisch, viel bissfester und so richtig Lammlastig. Wer Lamm nicht mag, ist komplett auf der falschen Adresse. Klar, der geht ja auch nicht essen. Aber wie ich finde, geil. Schmeckt mir sehr gut. Allerdings Schafsfleisch habe ich gesagt. Hä? Ja, das ist Schaf. ist das. Das heißt, das ist schon älter. Wann fühlt das denn nicht mehr als Lamm? Weiß das jemand? Sollen die Leute in die Kommentare rein? Ja, genau. ja, ich weiß es nicht. Aber schmeckt richtig intensiv. Und mir gefällt das muss sagen, gerade zum Schluss, ne, wo der Salat weg ist und nur noch das Fleisch kommt, sehr intensiv. Also da unten ist es für mich, für mein Empfinden sogar schon zu intensiv, aber äh, eine mag der andere mag nicht. Aber so ein Kombi mit Salat und Soße, perfekt, aber nur Fleisch, boah, das knallt schon ordentlich rein. Jetzt, wenn wir Manti snacken, ich habe keine Ahnung, was ist. Nur einmal oder zweimal? Ich höre nur irgendwelche Begriffe, ich höre es geil, Achmed sagt, das ist das, was geil schmeckt, ja? hier, äh, was so geil riecht. Jetzt, werden wir uns das rein snacken, muss sagen? Was, sag doch jetzt uns mal überhaupt, was ist denn das hier jetzt, was wir jetzt essen werden? Für jemanden, der sich in der türkischen Küche gar nicht auskennt, ja. würde ich sagen, das sind Mini-Tortellini ja, in, eine, in okay. einer joghurt knoblauch tomatensoße Ah, das habe ich im türkischen Hotel, als ich meine Haare machen lassen habe, habe ich das gegessen, aber das war viel größer. Manchmal sind die größer, manchmal kleiner. Es aber... trifft halt heiß auf kühl ne, mit dieser Tomatensoße. Geile Kombi einfach. Ich hab einfach nur, wir lachen gemacht. Einfach eine herrliche Runde. Ohne viel reden. Ich muss sagen, bei mir Leute, obwohl ich lange nichts gegessen habe, es geht trotzdem gut rein, aber wir haben immer viele Schritte von einem Laden zum nächsten. Charo, wie ist bei dir so vom Fülle gefühlt? Kritisch gerade. Ja, bei mir wird es jetzt auch kritisch. Jetzt sind die so Bei ja. Nachtisch geht noch gleich. Ja, ich muss schon. Merkt ja. euch diesen Namen, Leute. Öz Bugatti, ne? Die nehmen Bestellung für Iftar auf. Jeden Tag frisch, alles angefertigt mit ganz viel Liebe auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, äh, Spieße bestellt zu mir nach Hause, dann kam drei Stunden später. <lacht> <lacht> Achmed fängt mich jetzt quasi, nochmal vom Adana abzubeißen, weil er sagt, ja, ja. Es ist zu <lacht> heftig. Das echt krank. Das ist heißt, halt so ein äh, gemischter Salat. Und da ist Subak auf jeden Fall mit drin. Klassisch Zwiebeln, Tomaten, Petersilie. Äh, ich glaube, ein Tzatziki und scharf. Ganz wilder Ananas. Von der Würze wird es komplett überwältigt. Schön sanft durch Dieses Sauro von Sumak. Oh, dazu auch. Schärfe, die reingeschossen kommt. Mega. Sauro äh, überredet mich gerade, Lokma zu, zu, zu, zu testen. Was ist äh, äh, denn? Wir, wir, wir sind eins. <lacht> Entschuldigung. Abosoni. Was ist ein Lokma? Ich würde das beschreiben als kleine frittierte Teigbällchen. Mhm. Die werden dann getoppt mit verschiedenen Früchten, mit mhm. Schokolade, mit verschiedenen ja. Soßen. Müssen. Geil. Und äh, das ist einfach so pervers. Wir werden das direkt mal fetzen. Wehe, we, we, das schmeckt nicht interessant. Ey, das schmeckt safe. Ich versprich's euch allen. Geil. So, Leute, es wird langsam kälter. Ich habe mich hier mal ein bisschen eingepackt. Wir werden jetzt lock mal fetzen. Was das ist, zeigt euch jetzt Achmed auf den Kameraaufnahmen. Ich wollte zum ersten Mal Lokma probieren. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Mein Kollege Tristan sagt äh, Teigtaschen. Teigbällchen. Teigwelchen? Okay, und dann kommt da aber noch was anderes drauf, ne? Die werden in Zuckersirup äh, reingeworfen. Ah. Die saugen sich dann voll. Und okay. wenn man dann reinbeißt, ja. dann platzt die Wurst. Boah. Dann wollte ich noch mal eins hier. Ja, komm, dann machen wir so. Heftige Kruste. Ich kenne das auf jeden Fall mit Toppings, so mit mhm. Früchten und sowas. Deswegen, ja. ich habe das noch nie Blanco gegessen. Wie die Dame sagt, das platzt im Mund und halt eine sehr krosse, zugleich herzhafte Note von diesem Teig halt. Ne? Ganz anderes Feeling, als ich gedacht hätte, durch dieses Platzen und innen, innen noch dieses Zuckerwasser. Also so ein, zwei, perfekt, schmeckt geil. Aber so eine ganze Schale wäre halt zu so viel. Ich hätte gern ein Künnefe. Ein, ein klassisches Künnefe. Und der Kollege hat gesagt, ich macht ein bisschen Show auf. Darf ich nochmal fragen, für die, die es nicht wissen, was ist Könnefe überhaupt? Das ist eine warme Süßspeise aus Hatheu. Also da ist ja auch Käse, ist auch drin, ne? Okay, Käse, Zuckerwasser, Pistazien. Okay, geil, Mann. Feeling von hier hinten sage ich euch fünfmal anders als von vorne. Ja, mal Guckt ja, das euch mal die Glichter draußen. Also. Ui, das erinnert mich an ganz andere Zeiten. Okay. Machen wir einmal auch nochmal ein Foto. Okay, dann lass uns hier mal beide einmal reinstecken. Gerne, gerne. So Ahmed, erstmal für den guten Achmed. Ich kriege jetzt hier reingedrockt bei dir. Oh. Na, nimmst du mal bitte die Schale, die ich doch habe ich auch noch nie gehabt, Knöpfe mit. Äh, mit schöner Obstbeilage. Ja. Saugut, sag ich euch. Schön knusprig, süß die Früchte dazu. Das habe ich gesagt zum ersten Mal. Oh, und das Eis noch dazu, ne? Das ist tatsächlich Joghurt. Joghurt? Da ist ja wirklich Käse da drin, ne? Mhm. Aber du kannst dir noch Eis drauf machen lassen. Wir stehen direkt am Eis Kann man extra, ne? Das machen viele. Kann ich hier Eis drauf machen? Eis mhm. gehört dazu. Was ist genau. an diesem Eis das Besondere? Das Eis ist wie Kaugummi, Milch-Eis ist und alles, alles naturell. Da ist, ist kein Farbstoff drin, kein Wasser drin, ja. alles natürlich, naturell, ausgemacht. Ehrlich? Ja. Das einzige Eis, das mit Messer und Gabel gegessen wird. Türkisches Eis ist seit 150 Jahren ein traditioneller Geschmack. Sehr frisch. Genau. Geil. Wie ein Kaugummi, ist ja. wirklich so. Ich muss noch die Kombi einmal hier mit dem ähm, für einmal probieren. Ja. Wenn man davon zu viel ist, ist es auch gefährlich. Ne? Ja, wieso? Dann rennst du ohne Schuhe bis nach Hause. Der wohnt ja. in Hamburg. Ach, wohnst in Hamburg? Mhm. Ja, dann läufst du ohne Schuhe bis nach Hamburg. Okay, das muss ich aber noch verstehen. ganz genau. Typische Viagra ist. Jetzt hast du mich verstanden. Ehrlich? Ja? ja. Dann muss ich meine Frau anrufen. <lacht> <lacht> Die sollen noch einen Moment wach bleiben. Ja, ja. <lacht> noch mal von mir. Das Eis richtig milchig. Ich weiß nicht, ob das euch geht auch so wie mir. Geht man am Supermarkt vorbei, ist so eine Milchwelle. So, da denkt man, oh, kriegt man gleich Bock. Milch, auch wenn ich keine trinke oder nur ganz selten. Habe ich immer richtig Bock. Das ist wirklich so, als würdest du Schluck Milch in fester Form nehmen, natürlich noch gesüßt. Für mich die Erdbeeren mega mit dem Eis und dem Kondensmilch. Diese wow. Dreierkombi Traum. Schau, ich glaube, wir beenden das Video. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Mega. Auch ein Eindruck von der Kultur. Also mega. Danke ich dir auch für die Eindrücke, so dieses Mal mitzuerleben. Auch wenn ich es versaut habe, dann einfach sorry Leute. Ich, ich hoffe, das kommt stört bei niemandem böse auf als Disrespect. Ich habe es einmal nicht gepeilt. Quatsch, alles, so. cool. alles ja. gut. alles alles. Das hat nichts mit Disrespect ja. zu tun. Das sollst du damit schon einen großen Respekt einfach in den du hier hinkommst. Danke Mann. Auf jeden Fall lasst ein Abo dabei, Holle. Bester Mann. Bei Charo lasst dir bitte ein Abo da, ja? Dank. <lacht> Rudi, danke dir, Mann. Ja, danke dir. Bis dann. Na, schön, schön, schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. So.